Ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel macht. Ich weiß nur, dass es sehr gut sein muss. Herzlich willkommen hier bei Trailer Life Simulator, gespielt von Jackpack TV. Äh, schön, dass ihr alle dabei seid. Äh, der Twitch-Stream äh, ist an, der Chat ist am Start. Wir haben heute schon viele Dinge getan. Wir haben Maggi und Ei verkauft zum Beispiel. Maggi ist eine eingetragene Marke von, von Maggi GmbH. Äh, ist halal. Ähm, und wir werden jetzt heute mal äh, in das Spiel Trailer Live Simulator reinschauen. Und äh, wie gesagt, der Chat ist dabei. Die werden wir wahrscheinlich Dinge tun, aber lassen wir so ruhig Dinge tun. Ja, das ist, das ist so. So, natürlich gucken wir erst in Settings rein. Language, ja, machen wir auf Deutsch. Wahrscheinlich ist das ähm, komplett ein, also mit Deutscher Synchron alles. Ja, Grafikeinstellung, very high. Ultra, Leute, ultra. Äh, Windows Fullscreen, V-Sync off. 144 Hertz, wir holen das Maximalste aus dieser Kiste raus, ja. Das Spiel soll uns jetzt mal richtig geilste Scheiß, ein geilsten Scheiß, ja. So. Ähm, nee, ich nehme mich für YouTube auf, aber ich möchte halt, ähm, oder? Wer weiß. Hallo YouTube! Hey, ich sag mal hallo zu. Äh, oh, nee, ich könnte, <lacht> ist denn auf dem Schirm? <lacht> naja, so, okay. Ähm, neues Spiel, ja. Ich habe Klebenotizzettel. Ich glaube, es wurde durch den Google Translator geschickt. Aber okay. Besuchen Sie den Möbelladen, um neue Möbel zu kaufen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Blind, Leute. Okay, ist das ein Horrorspiel? Urin, Verschmutzung und Hunger. Nehmen Sie das Auto und gehen Sie zu Ihrem Geschäft. Okay. Okay, hier wohnen. <lacht> ja, gut. Ich sag mal so, die letzten paar Monate bei Twitch liefen ja nicht so gut, weil ich nicht on war. Deswegen ist meine Wohnung so ein bisschen, ja, leer, ne? Also das ist das Zimmer für einen Jungen, den ich nie hatte. Das ist ein Zimmer für zwei Mädchen, die ich habe. Das Badezimmer ist auch keine Dusche oder keine Badewanne, ich habe nur ein Waschbecken, ja, morgens stehe ich auf und wasche mich an diesem Waschbecken, ne? ah. Bitte mit dem Auto, mit dem Auto, aber dann gehen, okay. Dann machst du machst eigentlich keinen Jungen, weiß ich nicht, ich konnte nur Mädchen zeugen. aber das ist ja okay, oder? So, also wenigstens ist die Küche jetzt ein bisschen ausgestattet. Zweimal das gleiche Messer, ja, okay. Ähm, Gasherd, auch super schön. Guck mal, die Küche ist voll geil ausgestattet, ne? So, okay. Geil. Auch viel Platz sehr Habe ich das gerade gekauft, das Haus, oder was ist hier los? Ähm. So. Vorgarten. Ja. Wenigstens ist kein Unkraut. Press M to open map. Guck, ich muss sogar fünf Sekunden warten, bis ich auf OK drücken kann. Sehr gut. Ja. Die Decke, alles. So, schauen wir mal. Ähm, da bin ich. Da sind wir zu Hause. Und ähm, es gibt sehr viele Läden hier. Das ist schon mal sehr gut, ja. Ähm, Animal Trader, Farm, ATM, Your Shop. Also mein Laden ist da in der Ecke. Okay, ich, getan. Also ich muss sagen, grafikmäßig ist das schon, wenn man mal die Gesteinsformationen sieht, ist schon so, wenn man so gerade sieht wie Warzone eigentlich. Also wie Warzone, okay, überprüfen des Autos. Guck mal, die denken so daran, dass man die Sicherheit einhalten muss, ein Auto vor zu überprüfen, bevor man damit fährt. Macht das einer von euch? Einmal ins Auto rumgehen, die Reifen prüfen und sowas? Macht das jemand von euch? Ja? Hm? Also Gas ist drin, Öl ist drin, Fett mit, äh, Autogasanlage ist drin, ist günstiger. Öl ist drin und, ähm, ist auch repariert. verwenden Sie das Telefon, indem Sie die Taste N drücken. Okay. Ich habe kein... Okay, ich habe kein Telefon. So, dann fahren wir mal. Schaltet der auch mal? Hallo? Ah, okay. Der zieht den ersten Gang, aber... Der zieht den ersten Gang bis 50 hoch, Leute. Bis 50. Oh, oh, oh die Bremse. Erstmal mal Handbremse reinmachen. Oh, da bin ich... Mach mal. Hm. Jetzt rückwärts fahren. Hier rein, oder? Ah, mit Kuhs. Guck mal, mit Kuh kann ich links <lacht> aus dem Auto rausgucken. Geil. So. Okay, da vorne ist mein Laden irgendwo. Oh, wieder den ersten schön hochziehen bis 50. Alter, was. Hat er denn für ein. So. Alter. Okay. Oh ja! Okay. So. Verwenden Sie den Laptop, um Ihren Fortschritt zu speichern. Ein Smartphone hilft ihnen bei der Verwaltung ihrer Fahrzeuge. Achso, die muss ich erstmal kaufen, oder? Aber ich habe doch 500 Cash... Wettnerer Rakupt. 500 Cash. Mit Bienen und Blüten soll ich erklären. Warum? Wie kommt ihr denn da drauf? Warte mal. Ähm... LOL! Für 450 habe ich jetzt... ...gespeichert, oder was? Nein. Nein. Nein, ich habe 450. Ich habe ich kann wieder neu anfangen, oder? Ich habe ja jetzt nichts zum traden. Smartphones. Der erste Spiel ist Tutorial so für gar Scheiße. Was sind das für... Achso. Ja, gib mir mal so ein iPhone, bitte. Hallo? Ich habe kein Geld. Ja, dann gehe ich zur Bank. Ich brauche einen Kredit, Alter. Ich brauche erstmal Laptop, erstmal Smartphone, neues iPhone, Alter. Sonst geht gar nichts. Direkt mal rüberrennen zur Bank. Ah, oh, nein. Habe ich jetzt einmal Geld überweisen und einen Kredit? Kaum Kredit. Wir sind im Jahre 2021 Kredit ist easy zu bekommen, ja? Gut, oh, das ist immer, da habe ich auch Angst vor. Was ist denn hier los? Okay. Mach dir gleich die Tür zu und dann geht's rund, Leute. Was ist denn? Habt ihr schon mal so einen Bankangestellten gesehen? Wow! Bruder, da kommt aber gerade vom Pumpen. Gleich geht es in CSGO über, ja? <lacht> Warte mal. Transfer von zu Bank zu Le Leihgabe. Ja, guck mal. 1000, 1000. 1000 Cash. Warum laufen denn hier nur so Bullen rum überall? Ist hier überall McFit in der Nähe, oder was? Wow. Und man hört die ganzen Autos fahren, aber es sind keine Autos da. Warum? Lass uns mal drüber reden, vielleicht gibt es ja noch eine, eine U-Bahn, wo Autos fahren, unten drunter. Reicht für zweimal speichern. Ne, erstmal Handy kaufen. Geil. Auto reparieren, Gas nachfüllen, Abschleppwagen nach Hause, beschwert sich. Ja. Das werde ich auch noch tun. Okay, warum... Ja, wenigstens haben die verschiedenen Klamotten an. Okay. Okay. Okay. Wenn du den Rat nicht bezahlst, kommt Oleg und Matusch, Matuschek vorbei und verpassen die blutige Nase. Oh, guck mal hier. Guck mal, der. Guck, <lacht> guckt euch mal die Models an. Geil. Ja, der sieht aus, als wenn er irgendwie, keine Ahnung, einen Bauchschuss erlitten hat oder so. Ne? Der Button heißt wirklich getan, ja. <lacht> und hier, das ist auch Ja, es ist Google Da gibt den, den Entwicklern doch mal eine Chance, Leute Die haben das hier auf Englisch gemacht oder Arabisch oder so Und jetzt muss das auf, auf es muss das auf Deutsch, ja Aber ist das ist doch mein Laden hier, oder? So Drücken Sie Q, um Möbel zu platzieren Guck mal, die haben mir sogar extra einen Schutz reingemacht Damit ich nicht einfach alles doof weiterklicke Sondern, dass ich einfach lese No Weizenkeks. Kasma has left. Okay, wir kaufen erstmal ein Rack, ja? Ich hoffe Arabisch würdest du mehr verstehen. Und besuchen Sie das Möbelgeschäft, um ein Batz zu kaufen. Nein. Darf ich erstmal mein Regal platzieren? So. Pass auf, Leute, ich erkläre euch das mal. Äh hier. Die Leute, Alter Schwede. Ich habe kein Geld für den Verkäufer, ich mache das selber. Die Leute kommen hier rein und werden sofort auf diese Wand schauen. Ja, und das Zeug hier, da wird richtig das heiße Zeug sein, ja. Also hier wird der krasseste Shit reingelegt. Ähm, zum Inventar. Ah, jetzt hab Wo ist denn mein Inventar? Hallo? Getan. No Speiseöl. Inventar. Ein Drag. Platz. Okay. So, nochmal. Hier kommt der, der teuerste Scheiß rein. Ja, weil hier laufen die Leute hinzu, die wollen nicht lang suchen. Ein typischer Mann. Der kommt rein, sieht das Regal, ist das Zeug da, was ich brauche, nimmt sich das, geht raus, fertig. ja No Waschmittel, Jetzt. Wieso kommt denn so. Kann ich die Laptops verkaufen? Eine Wand? Eine Türe? Eine Toilette? Muss ich dann. Muss ich da ein Klo hin? Warte mal. Oder oh, ist für mich für zu Hause? Okay, Waren auspacken. Ich habe zwei Laptops, ja, keine Ahnung warum. Ich hätte wahrscheinlich vorher schon... Um Nachschub zu leisten. Besuchen Sie j Shop, um Nachschub zu leisten. Okay. Das sind Windeln. Oh, guck mal. Ähm... Ja geil! Hier, direkt bei Windeln, Leute. Ich bin windel -Experte. Da wurde der gekauft! Wow! Der erste Verkauf, Leute! Ich werde zu so reich. Ich verkaufe nur die scheiß Windeln. Windeln braucht einfach jede Familie. Verwenden Sie einen Laptop, um zu speichern. Ich habe jetzt zwar hier alles stehen, aber ich brauche noch einen Laptop. Sonst nicht, ich verkaufe alles. Alles verkaufe ich, ja? ne? Ja. Verwalten Sie Ihren Shop und speichern Sie das Spiel. Ja, wie denn? Ah! Einkommen, Total Sales. Die Windeln gehen weg. Wie haben so eine. Spiel speichern. Game saved. Leute, jetzt sind wir. Jetzt sind wir richtig am Start. Jetzt sind wir richtig am Start. Pass auf. Erstmal noch die Windeln auspacken. Die gehen richtig. Richtig Geld, ich muss mich beeilen. Leute kaufen Windeln bis zum Umfallen. Zack. Organisch schön sortieren, die werden weggekauft. Wie nichts. So. Vier packen wir Windeln. Was haben aber noch Tee. Tee. Tee geht auch gut. Gegen Schnupfen ist das ganz gut. Aber gegen Schnupfen braucht man auch Taschentücher. Ja. Ähm, die männlichen Zucker kennen das, haben immer eine Packung Taschentücher ähm, am PC, falls sie Schnupfen bekommen. Guck mal, ich kann das... Oh mein Gott, ich kann es ja. Da wird der Tee schon aus meinen Händen rausverkauft. Geil. Geil. Geil. Hier von der Deutschen Bahn ist das Zeug. Kaffee auch. Kaffee. So, direkt mal hier. F. No Toilettenreiniger. Kommt gleich. Kaufe ich alles. Oh. Hier, zack. Jute Kaffee. So. Hier oben drop. Schön stapeln, ja. Kann ich immer schön nachfüllen. Äh, Ist Alex noch da? Und Kata? Ähm, ich bin nämlich eine Frage. No Weichmacher. Ah, kein Weichmacher. Okay, wir fahren jetzt. Wir müssen jetzt immer. Mach mal, ihr müsst erstmal kurz schauen. Ähm, ich brauche Zeug. Ich, brauch, ich muss zum Großhandel fahren. Das ist, glaube ich, der Großhandel, oder? Your Shop Farm. Ähm, ich muss zum Großhandel. Ist das der Großhandel hier? Wo steht das denn? Jaber Shop, ist das... ist das? Simon stuft schon wieder Chili? Okay. Warte mal, Urinanzeige? Und ich hab Hunger. Ja, Hunger? Warte mal, buy food. Okay, ähm... Warte, muss ich hier ein Klo hinbauen? Warte mal eben. so <lacht> so zack erstmal schön ein wegpissen groß Leute ja wenn die Blase wieder leer ist geht's weiter ah. So, cool. Verschmutzung. Was muss ich hier auch putzen, oder was? Ein Tisch. Ein Bett. Eine Tür. Oh! Schaut mal. Ähm. Nee, so, ne? Oder? So. Ähm, so. No Cola. Ja, ich fahre ja gleich. Ich muss eben mein Laden ein bisschen aufbauen. So. Geil! Es ist sogar, guck mal, dass hier ein bisschen übersteht, ist sogar ein bisschen modig. Eine Tür reinballern. So. Cool. Leute, 1A Scheißhaus gebaut. Spiel speichern. Getan. Äh, ja, also äh, Alex, ist das in Ordnung so, wie ich das jetzt gemacht habe? Also, ich meine, wir sind ein kleiner Einzelhandel und ähm, besser geht's erstmal nicht. Ich, ich hoffe, das ist so in Ordnung. Ähm, und dass auch die Ware direkt, ich packe die einfach hier aus und klopp die dann hier hin. Ist das so in Ordnung oder muss, muss ich wirklich ein Lager haben oder so? Ich meine, es ist so in Ordnung. Ein paar Windeln nachfüllen, so. Oh. Also ich meine, so kann man es machen. So. Super, lieber mehr Platz kaufen aus dem Karton, spart Platz. Perfekt, wir verstehen uns, ja? Kein Baumangel, das ist Kunst. So. Ähm... Was heißt Verschmutzung? Müssen wir duschen gehen oder was? Wir fahren erstmal noch ganz schnell. Ganz schnell, wo ist der Laden denn? Äh, hier gerade außen dann links. Wir fahren mal zur Farm. Wir fahren mal zur Farm. Gucken, was sie haben. Ja, klar, Mandy. Natürlich. Kein Problem. Kannst bei mir anfangen. Kannst vorne als Kassierer stehen. Der Typ kann eh nichts. Oh, was ist das denn hier? Kannst du das zu so riechen? Achso, okay. Kamis. Nee, den brauche ich nicht. Also die Bremse geht... Es ah, wird langsam dunkel, ein bisschen Licht anmachen. No Bleichmittel. Ja, Leute! Die wollen mir die ganze Bude leer kaufen. Das Auto hat einen Bremsweg. Mandy bitte, Kasse 13. Mandy, bitte, Kasse 13. Mandy, bitte. Guten Tag. Hallo, Regina. Hallo, wieso kann ich dich da? Sarah's den Prime. Warte mal, Hähnchen? Schaf? Nee. Moment, ich will doch keinen ganz cool. Dankeschön für den Props. Ah, 23. Monat, Dankeschön. Du kannst morgen anfangen. Hallo. Ja, ich kaufe da jetzt keinen... Warte mal, ich kaufe mir eben hier so einen... You don't helfe a Farm jetzt. Okay, also dafür muss ich echt eine Farm bauen oder was? Okay, aber ich habe gedacht, ich kriege jetzt hier Zeug. Warte mal eben. Bitte mal stehen. Ich kann in der... im Auto keine Map gucken oder was? Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ich müsste mich voll beeilen. Ich weiß auch nicht, warum. No Gurke, Leute. No Gurke, mein Laden. Das Problem ist immer, ich weiß, warum dieses Auto auch Schrott geht. Weil der einfach bis 50 den ersten Gang hochzieht. ne? Oh, kennt ihr das, wenn so ein alter Opa losfährt und die Kupplung so elendig schleifen lässt? Das ist so ekelhaft. Und das macht der Typ hier auch. So. Einige Produkte müssen sich in einem Kühlschrank befinden, in dem, in dem sie verrotten. Was? Einige Produkte müssen sich in einem Kühlschrank befinden, in dem sie verrotten? Kann ich das online bestellen? Ne, ich kann das ja niemals online bestellen, ne? Guck ich nachher mal. Das ist ja alles kalt hier! Hoher Preis. Was ist denn das hier? Zucker. Pasta. Muss ich jetzt einzeln laufen, oder was? So, Pasta habe ich. Und, ähm... Hoher Preis. Hi. Hi. Ich werde Ihnen die Produkte liefern. Nee, ich nehme die mit. Hoher Preis, guter Preis. Wo ist denn das Salatöl? Komm, nehmen wir erstmal hier sowas mit. Ja, ich. Kofferraum brauchst du nicht aufzumachen. So. Guck mal, pass passt ein paar Kästen Bier rein, eigentlich, wa? Kann ich auch hier hinten was drauf Ich mal eben testen, ob man auch hier hinten was draufstellen kann. Nee, geht nur hier drin, okay. So. Okay, dann fahren wir kurz, lassen wir die Sachen kurz hinten drin, fahren kurz nach Hause, schlafen ein bisschen. Ist 21 Uhr. Ja, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen runterkommen. Ja. Ich hoffe, Trader Live Simulator ist ein schönes Spiel für euch. Ich fühle mich ein bisschen wie in äh, Thief Simulator. Da war das nämlich auch so von der Grafik so. so ähnlich. Warte mal. Ähm, wo ist denn mein Zuhause? Ich muss jetzt wieder aussteigen, ne? Wo bin ich denn jetzt hier? Ähm. Scheiße, damit komme ich gar nicht nach. Ah, oh, ich muss einmal zurückfahren. Ich muss einmal zurückfahren. No sprühen, Leute. GPS-Gerät, gibt's das da? No Tomatenmark. It's night, no customers will come now. Okay, muss ich den Laden zumachen oder macht das mein, mein Verkäufer? Okay, 22 Uhr ist also ladendicht. Oh, ich darf nicht zu so schnell, weil die Bremse so scheiße ist. Okay, das war der Bremsweg, ja. Ja, ich, ich glaube nicht, dass da welche einbrechen. So. Ich vertraue einfach mal auf die Gegend hier, dass hier keine bösen Menschen sind. Aber ich sollte mir das Bad aufstellen. Ich habe ja noch ein... Ähm, nee, hä, habe ich... Okay. Welches Zimmer nehme ich denn? Ich nehme das blaue Zimmer. So. Bett. Slap. Ui, oh, von von. Arschloch. Du hast das Klo in der Firma gebaut. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ist ja okay. Ist ja okay, ich kann ja einfach da äh, ne? kann ich hier was essen? Kann ich was kochen? Nee. Ich kann einfach in der Firma pissen und kacken gehen, dann spare ich übrigens das Geld. Zum Abspülen. So. Wow, ey, sogar mit Regenanimation. So. Haben jetzt neue Ware? Ich den Laden gleich öffnen. Hoffentlich kommen wir überhaupt leben mit anderen. <lacht> Kacken wie Pre-Life. Nur auf Arbeit. Ja klar, ist bezahlt. So, schauen wir mal, ob unser Laden überhaupt noch steht, ja. Und ob irgendwelche Geier angekommen sind und ihn abgefackelt haben. Sieht gut aus. Guck mal, Herbert ist schon da. Ja, guck mal, der Laden ist sogar ab. Laden ist sogar abgeschlossen. Geil! Moin! Alles klar? Hast du Kaffee schon gekocht? Oh! Bruder, der Geld am Stissel. No Cupcake, okay. Wo sind denn jetzt meine. Ach, die habe ich noch. Mach mal Essen gehen. Aber ich glaube, ich brauche eine Dusche auf jeden Fall noch. Guck, was sie alles weggekauft haben. Jetzt habe ich schon keine Windel mehr. No Gewebe. Okay. So. Lass mir noch die neuen Waren reinholen. Scheiße. Moment. Ich muss ja über die Kiste nehmen, so. Kalle ist das, oder? Hä? Hey, ist der Kalle? Dann komm, nimm mal einen Kalle. Die Geräusche sind super, oder? So. Guck mal, Zucker direkt weg. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig in der Hand haben. Hallo? Ey, das ist wie das normalerweise ist. Man macht dieses Paket da oben drauf, macht ein Loch vorne rein, dann können Leute sich das da rausholen. Dass ich das überhaupt hier selber reinstellen muss, ist schon eine Frechheit. Ja. No Soße. Oh nein. Was? Arbeitergehalt? Pro Tag oder was? No Cashewkerne. Laminatverkauf, auf jeden Fall. Ich lege den Leuten das direkt zu Hause. So Kombi-Angebot, weißt du? Ne? Oder die können den nur, also ich mache den Laminat super günstig, äh, dass sie bei mir kaufen wollen. Dann schreibe ich irgendwie in AGBs rein, dass ich ihn auch verlegen muss. Ja, also muss. Dass, äh, ne? Und dann kommen die richtigen, die After-Sale-Kosten, ja? Da, <lacht> da wird dann richtig, Leute, richtig abgezogen. So mache ich das. Ah, komm, können wir hier beistellen. Hat ein Kunde dahingestellt. hingestellt. Ja. ja, 50 Euro. 32 Euro. Direkt aus der Kasse rausholen. Ja, die klauen nämlich wie Sau. Ganz Kassierer. Erstmal speichern. Open Auto Open Shop um 7 Uhr. Ja, klar. Auto Close Shop, wenn nicht vorrätig. Klar. Auto Pay Stromrechnung. Klar. Kaufen sie die Farm? Nee. So, wir gucken mal eben, wo wir jetzt... Ach, mal. Ich will mal eben schauen, ob noch was... Ähm, mal ganz, ganz, hast du im Auto gerade am Strafzett? Was? Moment. Oh. Okay. Okay. Ne, zum Glück nicht. Alles gut. Ich gucke mal eben, ob ich jetzt wirklich über Laptop bestellen kann. Hm... Kaffeemaschine kaufen? Zeitungsständer, das ist doch gut. Und eine Juice Maschine. Das sind Investitionen. Oh, wo sind die denn? Ach, hier! Draußen im Regen, ja, geil! Ja, gut, es steht. Ist, ja, okay. Und Zeitungsständer? Ja! Oh, Leute, jetzt kommt es richtig Cashflow, ja. Ja, genau, man braucht immer was zum Lesen, immer. So. Ähm ich brauche ich brauch Ware. Warte mal. Aber nee, ich wollte da eben schauen, ob ich mir was kaufen kann. Kann ich nicht, ne? Also ich kann nichts von hier kaufen oder hier? Doch, der wird die Produkte liefern. Geil. Wählen Sie ein Produkt. Was was kann denn eben ganz oft, was wollten die denn haben? Mal eben. Da kann ich doch eben meinen Beschwerden gucken. No Cupcake. Chips sprühen. Gewebe. No Apfel, no Soße. Ich mach mal Cupcakes. Aubergine. Hm, wo brauchen die denn Aubergine? Warte mal. Ähm. Ähm. Komm, Cookies oder oder was wollten die auch machen? Äh ähm Es ist so viel Zeug einfach. Erstmal brauche ich neue Windeln, die haben richtig gut bestellen. Was? In Your Visa Card. Ach, oh, jetzt muss ich das erstmal auf die Visa Card. Warte mal. Kondome für <lacht> Guten Tag. Ähm, von zu... Nee, von... Muss ich das erstmal auf die Bank machen, oder was? 500. Entfer. Und dann von Bank zu das. 400. So. getan. Trader Life Simulator. Genauso ist es im wahren Spiel, oder? Ja, das ist eigentlich ein Spiel, was ich auf Deutsch gestellt habe, ne? So, erstmal Diapers. Wieso kann ich die nicht bestellen? Hallo? Soße. Da. Die bestelle ich. Ähm, Snack. Ähm, Aubergine, die wollen alle Aubergine haben. Warte mal. Aubergine. Wo ist denn hier Aubergine? Ah, nee, die muss ich kalt lassen, oder? Die, warte, die muss ich ja. Nee, nee, nee, die kann ich ja nicht kaufen. Animal Food. Oh Gott, ich bin so nervös. Animal Food, komm. Jeder hat eine Katze zu Hause, Alter. Die, die Katzen müssen noch versorgt werden. So, und jetzt noch erstmal einräumen. Hä? Habe ich schon alles eingegangen? Okay. Dann. Dann fahren wir mal schöne Möbel einkaufen. Schön Möbel einkaufen. Schöne Möbel. Ich brauche nämlich noch ein paar Regale. Ähm. Noch ein paar Regale und so. Und ich brauche auf jeden Fall eine Kühltheke. Smarty, hi, einmal Mayo, bitte. Ja, besorgt ja. Erstmal... Hä, wo waren denn die Möbel? Ah, oh, wie er den ersten Gang zieht. Hier runter, ne? Da. Ja, die Wand ging schneller. Ne, hier ist der Laden. Okay, ich darf nicht hier da drauf fahren, dann versuche ich mein Auto umzuwerfen. Aber ey. <lacht> ähm. Hier? Nein, das ist der Carshop. Scheiße, wo bin ich denn hier? Ah, oh, wieder zurück, dann rechts. Getan. So, rechts rum. Nein, Alter, wo... Ja, jetzt wollen die Plätzchen haben. Leute, ich gehe doch gerade beim Möbel kaufen. Ist wie im wahren Leben, dass ich mich verfahre. Ohne Navi, Leute, wer ist denn. Wer fährt denn noch ohne Navi? Keiner fährt mehr ohne Navi heutzutage. Keiner. Nimm mir einen Menschen, der ohne Navi nach Ikea fährt. Ein. So. So. Guten Tag. So, wo sind denn hier das hier brauche ich? Kühlschrank kaufen. Okay. So, hier irgendwo wo? kannst nichts. Jetzt macht nicht diesen, Leute. Baut mich doch mal auf. Ihr könnt mir ja sagen, links oder rechts, wo ich jetzt langfahren muss. Ich meine, hier rechts, ne? Aber Leute, die kaufen mir den Laden leer. Ich hoffe, die neue Ware ist angekommen. Führ mich eben zur Bank. Und eben. Oh, danke, Phil. Oh, ich hab Hunger. Und eben mit Geld hier rausholen, so. Irgendwas phrasen. Hä? Hatte ich so viel Hunger? Leute, wie soll ich das denn schaffen? So, zur Bank eben noch Kredit aufnehmen. Dann können wir uns Möbel kaufen. Gib Kredit. Hallo? Hallo? Wie? Mehr, mehr Kredit gehe ich nicht? What the fuck? Gib Kredit. Schwupp die Schnauze, Mann. Okay, ähm, es war ein Fehler, dass ich zwei Laptops gekauft habe. Vielleicht kann ich in einen Laptop hier noch verticken. Aber wir, wir spielen halt auch schwer, ja. Wir spielen nicht auf Easy Mode. Alter, hier ist alles weggekauft. Wo bleibt denn meine Warenlieferung? Hallo? Da muss ich selbst mal ran. So. Nicht kreditwürdig. Mein Laden ist gleich leer. Ich, der Typ kostet Geld. Es kostet alles Geld und ich. Mal, was ist denn der Toolshop? Hm? Was gibt's denn hier? Hallo? Nein, ich habe wieder was gekauft. Scheiße. Ein Einkaufswaffe. Okay, ich möchte hier hin jetzt und ich bin da, das heißt ich fahre jetzt geradeaus und bei der zweiten rechts, zweite zweimal zwe-, zweite rechts, zweimal rechts. Phil, ich spiele das Spiel zum ersten Mal, also ich meine, da kann man ja noch mal ein, zwei Fehler machen, no Thunfish, shit. Sofa, das ist so, wenn man, ich sage nicht Chris, ja, Chris, es ist so, wenn man im wahren Leben, zeigt mir nur die Karte und hat irgendwas gekauft. Das Spiel ist sehr realitätsnah. <lacht> ja, wenn ihr keine Ware zu mir bringt, kommt ich mir die Ware holen. So, Aubergine. Hä? Wo sind die Auberginen hier? Pakette? Pakette? <lacht> Na, Ich habe nichts zum Kühlen. Das ist das Beschissene. Aber was, was nehmen wir denn mal? Reinigungsspray. So, hier. Reinigungsspray. Das wollten wir die ganze Zeit haben. Und am liebsten Aubergine. Aber wo ist die Aubergine? Wassermelone, Banane, Gurke. Gurke. Der hat gar keine Aubergine. Baguette, Cola, no Weizen, komm Weizenkeks, Weizenkeks, Waschpulver, Erdbeerkeks, Chips, Chips, r. Plätzchen, Plätzchen wollte auch jemand haben, Bleichmittel, Cashewkerne, Thunfisch. Das ist der Großhändler, Sabrina. Der Großhändler. Und ich verkaufe das in der Stadt. Das ist leert. Oh nein, meine, meine Bude mache ich wieder leer. Okay, die zweite rechts heißt... Die Shop closed. Warum denn Shop closed? Realitätsnah. Wir haben da erst 18 Uhr. Du bist dich da auf der Straße. Ja, genau. Die Saftmaschine bleibt draußen. Der Typ bleibt drin. Essen muss ich noch pissen. Hallo. Aufmachen, die Kiste. Geld her. Es ist alles verkauft. Ich habe nichts mehr. Ja, aber 18 Uhr. Welcher Laden macht denn um 18 Uhr schon zu? Ja, so ein Penny macht meistens 21 Uhr, 22 Uhr zu. Ich will der nächste Penny werden. So. Ich schon mal gespannt, die jetzt Zeug liefern. Nein, Kauf jetzt ein Thunfisch. Wie sehr die Leute tuffig wollten. Hat hier tatsächlich nur noch die Tanke auf. Nee, Penny hatte hier bis 22 Uhr. Auf dem Dorf. Oh, ich drücke mal den falschen Knopf. Ein no Automatenmark. Mach wir die einmal die Tür von mein Gesicht zu Junge. Dann war es mit deinem Job. Okay, also, die Sachen gehen schon gut weg, das heißt, ich muss Lieferungen machen, Lieferungen annehmen. Mit dem Auto brauche ich auf jeden Fall nicht mehr diesen Laden zu fahren. Ich lasse mir das alles nur liefern, ich glaube, das kommt erst am nächsten Tag an, ne? So, jetzt ist hier dicht. Der Typ bleibt drin, der kann da pennen. Nehmen wir Essen. So. Ich muss mich eigentlich noch duschen, ich weiß nicht wie. Auto ist noch vollkommen in Ordnung. Bayerisches Ladenschlussgesetz. Ach, 20 Uhr ist Ende, echt. Ist das wirklich so in Bayern, dass um 20 Uhr Feierabend ist? Würde ich mich ja als Bayer würde ich mich ja beschweren, halt, ne? Ausland halt. <lacht> Ey, no Bayern-Shaming hier, bitte. Ja kommen Meine wertvollsten Zuschauer kommen aus, aus, aus Bayern da. Und Augsburg und so. Ist Augsburg, Bayern? Auf jeden Fall, da kommen die wichtigsten Leute her. Und hier Wildenrad, Cottbus. Und, ähm, und von der See kommen die. Und äh, über Palenberg kommen auch ein paar Gute. Ja. So. Und da, wo Anne wohnt, da, da kommen auch Gute. Kann ich mich hier waschen? Wir gehen schlafen. Kommst du nicht aus Bayern? Ja, Hamburg. Genau, Hamburg. Sind auch viele Leute da, ne? Ach. Als ob die dann von morgens, bis, von morgens 7 bis 22 Uhr arbeiten. Dafür haben sie andere Zeiten dann frei. Das nennt sich Schichtsystem. Herr V. Dies Mann. So. Ist mein Auto weg? Ah, nee, da. No andouille. Was ist andouille? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, es gab mal eine Zeit, und da hat Edeka bis 24 Uhr geöffnet. Wie findet ihr das? 24 Uhr öffnen. Wie gesagt, ich arbeite nicht im Einzelhandel. Aber ich kann mir doch vorstellen, dass man das so mit Schichtsystem sich schon gut aufteilen kann, so dass man noch problemlos bis 24 Uhr arbeiten, also den Laden offen haben kann, oder? Warum ist der? Achso, ich habe das ja eingestellt. Okay. So oder hier okay, eh keine Autos fahren, keine Polizisten da sind, ja. So, wo ist denn jetzt meine Ware? Wieder falsch Knopf. Haben wir auch überlebt. Ja. Aber jetzt sind wir doch so, dass wir immer Hektik haben und alles. Und auch mal vielleicht abends, wenn die Kinder schlafen gehen, ja, dass man dann in Ruhe einkaufen geht. Oder wenn die Opas und Omas durch sind, ja. Wenn die schon schlafen, abends. Weil Opas. Die Omas gehen meistens früh schlafen oder sind wenigstens dann zu Hause, weil die kennen das ja nicht anders. So ab, ab 20 Uhr sieht man ja gar keinen mehr von denen. Und dann hat man genüsslich vier Stunden lang Zeit, um durch den Penny zu schlendern, um die neuen Produkte zu sehen, um, ähm, ja, um ein bisschen mit den Angestellten zu quatschen und denen viel Glück zu wünschen auf ihrem weiteren Weg zum Filialleiter und sowas. Ähm, ich finde es extrem wichtig, ja. Also ich würde mir, also ich meine... 22 Uhr reicht mir eigentlich. 22 Uhr finde ich jetzt ist, ist gut, ist genug, aber 24 Uhr, wenn man dann, weißt du, so wenigstens am Wochenende, Freitag, Samstag oder Sonntag, Sonntag Sonntag sollte man auch öffnen, Freitag und Samstag, ähm, wenn man da dann bis 24 Uhr auf hat, ja, wenn man abends, ne, wenn man so merkt, ah, okay, ah, das Bier geht jetzt langsam alle, die saufen alle viel zu viel, so also um 23 Uhr, dass man eben noch nochmal schnell zwei, drei Kisten Bier holen kann, ja? Und nicht von der Tanke für zwei Milliarden Euro, ähm, sondern zum angenehmen Preis. 8,99 Euro der Kasten äh, plus da noch drauf und dann holt man sich noch ein bisschen Thunfisch und Reinigungsmittel und dann hat man einen schönen Abend. So stelle ich mir das vor. Wenn die Omas und Omas durch sind. Okay. Ja, Omas und Opas. Ja, Omas, genau. Habe ich ja halt doch richtig gesagt. <lacht> Also wir müssen auf jeden Fall heute das Zeug bestellen für morgen. Weil ich fahre nicht mehr zu den Tricksladen hin. Der soll das zu mir liefern. Und dann sparen wir ein bisschen Geld. Mit unserem ersten Regal hier. So. Gehen wir das noch hier oben drauf. Thunfischenreinigungsmittel. Ja. Ähm. So, die letzte Packung. Da kämpfen die nachher drum. So. Gewebe sold for vier, 25. Was ist denn Gewebe? So, erst mal gucken, was er hier an der Kiste hat. Wow. Leute, so langsam geht es richtig gut ab hier. Komm, kauf was. Thunfisch. Ah, was So. Ich glaube nicht. Warte mal, ich guck mal eben. Ich würde mir jetzt noch mal ein bisschen was Ah, das ist das Blöde Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Sachen kosten ne? Das müsste ich mir irgendwo aufschreiben Waschpulver das Bestellen wir einfach mal Und noch Chips Und ähm, Kaffee gut Getan speichern wir mal eben. Ähm, Cashewkerne, Weizen, Cola. Cola, Cola können wir auch noch kaufen. Cola. Cola. Schön, dass es das so gut sortiert ist hier. Cola, Cola, Cola, Cola, Cola. Schön. Aber Leute, jetzt mal zu unserem Auftrag, zu unserem großen Auftrag. Cola, Oliven, Windeln. Oliven, okay. Oliven, gut, dass jemand aufpasst. Oliven, Cola, Oliven... Oliven Windeln äh, äh, äh. Diaper, ne? Diaper, Olive, Diaper? Wo ist das denn hier? Shampoo? Ähm. Diaper. Washing Cola? Milch. Diapers. Oliven. Ne, Oliven kann ich wahrscheinlich nicht, weil die in eine andere Auslage müssen. Shampoo. Shampoo ist auch gut. Oh! Meine visa karte hat nicht genug. Auch schön, dass sie Visa sagen und nicht Mastercard. Ne, Warum nicht Mastercard? So. Getan. Erstmal Lager zu. Sieht der Asozial aus. Warte mal, kann ich hier mit meinem Auto reinfahren? Leute! Was ist das denn? Die liefern das hier hin! Jetzt habe ich das schon... Die kleinen Pakete liefern die da hin. Oh mein Gott. Und dann kann ich das hier hinknallen. Das ist ja alles schon da. Oh. No Erdbeerkeks. Dann nimm da halt die Schokokekse, Mann. Das steht hier alles hinten rum und vergammelt. Und jeder kann es klauen, weil hier einfach so eine verschissene Einfahrt ist. Ohne Tor, ohne alles. Das ist ja eben nicht so gut gelaufen. Ich habe das ganze Zeug schon hier. Und ich muss jetzt, ich muss das einräumen. Ich muss Cash machen, Leute. Ich brauche eine Dusche. Ich bin zu 83% verschmutzt. Hier, guck mal. Wie im, wie im Teddy. Arbeitet jemand im Teddy von euch? Ich frag mal vorher. So. Chef! Chef! Bin fertig! Ich gehe mal kurz pissen! Machen wir die Tür zu, Junge! Und denk so Sekunden, Alter! Mein Weder mag Twitch nicht! Oh Gott! Erstmal wird den Cash rausholen, ja! Geil! Und so langsam wird es hier richtig! Ähm, was ist das denn hier? Mülleimer? Gibt keinen Müll, bei mir wird alles verkauft. Was ist denn das hier für ein Gebäude überhaupt? Warum steht das da? Okay. Klappe zu. Leiter. So. war Die Windeln machen wir oben drauf. Ich habe so viele Windeln hier. Shit. Oh, ich bin die Leiter falsch dran. Oh Mann, ich kann die nur so komisch hin und her schieben. So. Kannst du dich bitte nichts mehr verkleiden? <lacht> ja, ich müsste, eigentlich mal, ich, müsste eigentlich, ich müsste eigentlich mal einen Penny reingehen. So, unter uns bleibt das jetzt, ja. Ich müsste eigentlich mal einen Penny rein. Und die ähm, Kassierer und so, wenn nicht so viel los ist, dann lass die manchmal auch die Jacken ja da hängen. Weißt du? An der Kasse. Und dann klaue ich die einfach komme ich hier mit schöner Penny-Kleidung an. Oder Penny wird mir einfach sowas geben. Ja, ich schreibe die nochmal an. Hi, ich bin gerade so ein tolles Spiel. Ähm, bitte gib mir doch, äh, eine Penny-Kleidung Stück. So eine Jacke oder so. So eine Penny-Jacke. Hast du nicht noch einen Tisch im Inventar? Ich habe noch einen Tisch im Inventar. <lacht> <lacht> <lacht> ja, aber nicht die großen Windeln, die kommen hier hin. So, ich habe viel zu viele Windeln. Kaffee. Ist das so das wahre Leben eines Einzelhandelverkäufers? Den ganzen Tag nur dieses Regal einräumen? Ich möchte meinen Kunden beraten. Ich möchte sie überzeugen von meinen Produkten. Ja, du wirst für die Jahrleiter. Aber in einer anderen Filiale. Nicht in meiner. Das ist mein Hut. Cola. Cola kommt auf den Tisch. Das eine ist ja Limo. Ähm, leg doch mal erstmal alles von allem rein. Das kannst du nicht sehen. Okay. Ja, ja, stimmt, dass die, ähm. Dass die halt alles erstmal kaufen können, ne? Chips. Auch sehr wichtig. Chips. So. Das daneben. Das daneben. Tiernahrung und Waschpulver. Thunfisch können wir noch hier schnell mit drauflegen, so. Ne, also ich bin Filialer meiner eigenen ne, Filiale, also ja, da muss mir jetzt nicht mein Job wegnehmen hier. Aber ich bin auch ein Filialer, der da anpackt, Mister. Obwohl das bei ähm, bei Penny ja auch so ist, ne? Wir haben ja auch einen Filialleiter da und ähm, den habe ich schon oft da rumlaufen gesehen. Gute Nacht, Phil. Schlaf gut. Oh, danke, Phil. Das äh, macht mir Mut, wenn du es lustig fand, fand, find, fandest, finden tust. So, hier können wir das mal ein bisschen schön umräumen. So. Dann können wir auch noch die Tiernahrung. Da gibt es keine 20 drauf. Alter, was ist denn das für Tiernahrung? Für welches Tier ist das denn? Gute Nacht, Phil. Oh. So. Müssen Kack, Kack Cakes, müssen Kack Cakes äh, in die Tief also in die Kühlung. Guck mal, die kann man schön stapeln. Wow! Kann man die auch stapeln? Ja. So, Windeln, Windeln, Waschpulver. Mal, guck mal, wie schön voll es hier ist auf einmal. So, das ist wieder ein Lager rein hier. Zu hoch, ne? Guck mal. Nee, das kann ich auch meinen Gästen nicht antun, ja? Mein, meinen Kunden. So, dann legen wir hier oben noch ein paar Windeln hin. Die Windeln, die kann man so, ähm, ist da, wenn man so hochspringt, springt, ne? einfach so ein bisschen runterziehen. Das ist in Ordnung. Ja, das verhafte ich als Laden ja auch. Wenn da was kaputt geht, das müssen nicht die Kunden bezahlen. Das ist mein Risiko als Geschäftsmann, dass ich die Sachen hier in der Auslage habe, ja? Das ist okay. Und wenn die auf den Kopf fallen, ist auch nicht so schlimm. Ne? Kannst du die legen? Nee, ich kann nur so drehen. Bezahlen Sie die. Oh. Ich muss Stromrechnung bezahlen. Oh, ich muss meine Stromrechnung bezahlen. Mit Visa, warte mal. 500. 500. 500. Geil! So, haben sie mir einfach den Stromrechnung abgeschaltet. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Warum? Weil ich Hunger habe oder weil ich so schmutzig bin? Wo kann ich mich denn waschen gehen? Sie müssen sich reinigen. Du musst das vordere Hochstapeln und nicht das hintere. Siehe Katzenfutter. Immer schauen, dass es egal, möglichst voll ausschaut. Oh, jetzt kommen die Special Tricks hier. Okay, ich habe ein Problem. Wo kann ich mich hier reinigen? Laptops, Pharmacy, Carparts? Sie stinken. Ja, aber... Ich muss, glaube ich, mal zum Furniture laden. Ähm, das ist direkt hier, dann zweimal links. Das sind die besten Tipps. Danke, Katha. Sie müssen sich reinigen. Ist ja gut, ich weiß es jetzt. Wieso muss ich mich reinigen eigentlich? Das ist zwei Tage ohne Dusche. Geht doch voll klar. Außerdem bin ich ja nicht Kassierer. Ich bin nur der Pleppte die Regale... Und die stinken immer, Leute. Die Leute, die Regale einräumen... Nein, Quatsch. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das nehme ich wieder zurück. Aber... Manche schon. Manche schon. Warte mal, wie viel Cash brauche ich? Ich gucke erst mal. Ich kann nicht mehr laufen. Jetzt hört man auch schon die Fliegen. Wie viel kostet der? Immer? 750, ne, Kühlschrank. Wo kann ich mich denn reinigen? nur Regale. Die Dusche Pro benutzen, genau. Das ist gut. So, also Wände kann ich hier kaufen. Fernseher. Oh, sowas will ich haben. Chipsanzeige. Oh nein, guckt mal, hier ist ein Bankautomat, den hätte ich eben benutzen können. Ich leg eh kein Geld, so. Wie... Wie kann ich mich denn jetzt duschen? Ja, kurz mal anhalten. Gute Nacht Anne, schlaf gut. Wie kann ich mich duschen? Wie kann ich mich reinigen? Ich muss da irgendwie sauber werden. Das hat mir dieses Spiel noch nicht erklärt. Ich bin zu 100% verschmutzt. Ich komme ich hier zu den zu den Viechern, da kann ich mich beilegen. Wenigstens nach Tiernahrung geht weg. Ist hier nicht irgendwo so ein... Tools-Shop. Pharmacy. Carparts. Gibt es keinen Duschladen? Ne, das ist der Furniture-Shop. Ich gucke nur mal eben. Auch schön, dass hier nur vier Leute, vier Familien wohnen. Sehr ruhig, das kann ich sehr empfehlen. So, ich muss mich doch hier irgendwo waschen können. Ich hier unten am Waschbecken oder so? Nee. No Reis. Badehaus. Ich Nee, ich, ich gucke gleich mal auf für Karte. Hier ist ja mein Badezimmer, aber hier ist nichts drin. Hier ist noch nicht mal eine Dusche. Eine Waschbecken kann ich nicht benutzen. Also muss ich irgendwo eine Dusche kaufen. Aber wo? Fragte, jetzt mal echt bei den Nachbarn. online Warum? Hm. Schau mir eben bei den Nachbarn. Kann man doch machen, oder? zu Nachbarn rüber und fragen, ob man da duschen kann. Aber warum kann ich nicht mehr laufen, wenn ich verschmutzt bin? Hä? Also... Ich kann da nicht rein, scheiße. Ähm... Also sagen wir mal so... Kevin... Man könnte aus diesem Spiel etwas machen, ja. Ich find's... Es ist, es ist ein Trash-Game, Leute. Hand aufs Herz, ist es ist ein Trash-Game, ja? Also, ich bin ja hier, meine Mission ist ja meine neue Mission in 2021. Nach meinem Stream-Comeback ist ja Trash-Games zu spielen, herauszufinden, ob ein Spiel ein Trash-Game ist. Und dieses Spiel ist auf jeden Fall ein Trash-Game. Das könnt ihr euch bescheinigen, ja? Es hat die typischen Trash-Game-Faktoren. Es sieht extrem unfertig aus, ja? Äh, der... der Typ, der Kassierer, ist die ganze Zeit da in der Butze drin und so und die Sounds sind auch, ne, und allgemein, dieses Modell hier ist immer dasselbe, das ist schon Trash, ja, ähm, aber es hat einfach ein paar Mechaniken drin, die ganz lustig sind, also ich finde das eigentlich ganz entspannend, da meine, ja, was ist entspannend, also ich habe schon ein bisschen Stress, aber hier die Sachen nachzufüllen und so, das ist schon cool, wow, Cash in the Tech. Aber zum Beispiel jetzt weiß ich nicht, wo ich einen Scheiß-Dusche herbekomme. So wie Dorfromantik. Nee, Dorfromantik ist kein bisschen Trash, nein. Wie ich das Leben bei mir als Stein. Da wird es einen ganzen Stream drüber geben, ja, über den Stein. Simulator. Warte mal, ich muss das mal speichern. Kaffeemaschine, Espresso, Verkaufsautomat, Sonnenbrillenanzeige. Rechnungen. Kaufen Sie die Farm. Ändern Sie den Namen des Supermarkts. Wie nennen wir uns den Supermarkt denn, Leute? Stornieren. Sag mal, schreibt bitte mal ein paar Namen. Und hallo, hallo Julian. Schreibt bitte mal ein paar Namen rein. Wie soll mein Laden heißen, ja? Schaut euch mal meinen Laden an, wie schön er ist, ja? Ähm, wie soll er heißen? Oh, mein Bankkonto ist im Minus. Ich muss schnell wieder einzahlen. Der gras Scheiße, ich... Kann irgendjemand von den Mods vielleicht oder von ganz netten Zuschauern mal eben schauen, wie ich mich reinigen kann in diesem Spiel? Zum staubigen Regal. No Gurke. Mein Laden heißt No Gurke. Ähm... Kommen die 300 aus der Tasche? Nee. Andersrum, so. Die 300 aus also der Tech aufs Konto. Wieso sind da jetzt 100 ab? Ich habe 300. Wieso ist denn da jetzt 200 nur angekommen? Sind das Gebühren oder so? Nee. Alles nix, oder? Alles nix, oder? Penny verarme. Penny auf Wish bestellt. Ja, es ist auf jeden Fall ein Trash-Game, das wollte ich mir sagen oder? es ist ein Trash-Game, auf jeden Fall, aber es hat schon ein paar lustige oder schöne Mechaniken da drin, ja? Also ich finde das schon gar nicht so schlecht, das muss man einfach mal sagen. So, also es macht schon Spaß, ich habe es jetzt geschenkt bekommen über Keymailer, ich weiß nicht, wie viel es kostet, ähm, müsst ihr euch mal nachschauen. Ein so, paar Chips hier reinballern, aber ich glaube, man kann sich hier schon einen schönen Laden machen dann, ne? No Cashewkerne. Ich muss mich reinigen. Ich muss das eben. Ich muss dieses Thema eben nachgehen. Kann ich hier irgendwo... Waffeln, Cake. Cola, Eggs. Hier kann ich schon wieder neues Zeug, ne? Er soll auch... Soll ich mich auf der Toilette reinigen oder was? Ja, okay, aber wo kriege ich denn die Toilettensachen her? Und wo ist mein Einkaufswagen, den ich eben gekauft habe? Ben richtet sich gerade im Westflügel ein. Oh, oha. Da gehe ich nicht mehr hin. Du hast mich über dich gezogen, Alter. Ich hatte schon einen Laptop. 450 Öcken, ey. Smartphones? Wo ist denn... Boah, es ist so scheiße, dass ich mehr laufen kann. Ich muss wissen, wie man sich reinigt in den Spielen. So, derjenige, der das jetzt rausfindet im Chat, ja, der bekommt... ...was von mir. Okay? Der kriegt... der kriegt einen Key. Aus meinem Humble -Bundle, was ich dann noch offen habe und so. Wer jetzt rausfindet, wie ich mich reinigen kann. Ich bin zu 100% verschmutzt. Ich stink wie Scheiße. Und keiner will mir hier mal was kaufen, weil ich so dermaßen ekelhaft bin. Und ich kann nicht mehr laufen, weil die Kacke überall runterhängt. Ich muss mich reinigen. Wie geht das? Ah, Lager ist gut voll, das ist in Ordnung. Findet man nichts drüber? Was? <lacht> also erstmal schauen, was die alles, was die, die ganze Zeit haben wollen. Uh, no und Speiseöl, Bleichmittel. Bleich, Cashewkerne, das habe ich auch schon öfters gelesen. Cashewkerne. Cashewkerne. Cashew Kerne. Cashews. Okay. Wisst ihr, mal ganz kurz. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Ja, ne? So. Pass auf, ich gucke jetzt mal ganz kurz. wenn ist noch eine persönliche Nachricht bekommen. Okay. Oh, äh, Fauli, gucke gleich eine persönliche Nachricht, ja. Ähm, äh, hier, da. Das Trader Life Simulator. Uh, was heißt für Schmutzung auf Englisch? Dirty. Dirty. Dirty. Um, you will never get sick if you keep hunger. Dirtiness and toll bloß 75. Uh, um, Trader Alive. Wo steht denn das drin? Gibt es hier einen Fuck oder so? Da. Bla bla bla bla es steht einfach nichts da drin. Shower. Ich suche mal Shower. Gibt's nicht? Dir dirty? Und bla bla bla bla bla. You buy animals. Ähm ich ich frage jetzt einfach mal hier. Ich bin jetzt gerade bei denen auf dem Discord. Frag frage mal, how do I get clean? Where is the shower? So, ich habe mal die Frage gestellt hier. So, können wir erstmal weitermachen. ja. Erstmal hier das Zeug wieder reinholen, bis ich die Antwort vom Entwickler selber habe, ja. Denn der wird bestimmt jetzt antworten und sagen, Hey Stefan, schon wieder Windeln? habe ich schon wieder Windeln bestellt? Ah ne, vom letzten Mal noch, ne? Der schreibt mir jetzt, hey Stefan, ganz einfach, klick dahin und schon hast du Schauer. So läuft das. Aber jetzt kann ich den Chat gar nicht mehr sehen. So. Ist ein kostenpflichtiges Add-on. Verkaufst du richtige Hasen? Ich muss mir nur die Windeln wechseln. Dann ein bisschen Waschpulver hier, geht auch. Weg wie warme Semmel, Alter. La. Mein Laden läuft eigentlich richtig gut. Ich müsste nur sauber sein. No Speiseöl S. Komm, dahinter ist noch Platz, das sehe ich doch. da. Kauft die Windeln, die sind im Sonderangebot. Waschpulver, okay. Sie müssen sich reinigen. So. Die haben eine Zeitung gekauft, auch sehr gut. So. Das WC hatte ich in meinem Inventar, komischerweise. 7 Dollar für eine Cola. Nicht schlecht. Cashewkerne kommen natürlich hier auf den Tisch drauf, ja. Bei meinen Nahrungsmitteln für Gamer. Ja, der Gamer-Nahrungstisch ist das, ja. Cashewkerne, Chips und Cola und Limo. So. Fällt auch nicht runter. Geil! Ein Waschbecken, Dusche... Ja, wo denn? Wo ist die Frage? Wo? und erstmal Cashew rausholen, sonst klaut er das nachher, der Typ? Dann mal kurz Pipi machen gehen. No Apfel. Oh shit, no Apfel. Toilette. Ey. Strom. Okay. Ich kann es aber auch nirgendwo kaufen. Also ich kann es hier. Waschmaschine, Sonnenbrille... No Sprüden. Warte, also wir gucken mal zusammen auf der Karte, ja. Wo könnte das denn sein? Ich habe ja gelesen, dass man krank werden kann, deswegen nicht mehr Pharmacy, ist ja Apotheke. Exporting Company. Export, nee. Gas? Badewanne ist das im Spiel. Schau nochmal, Karte. Tools Shop. Im Tools Shop. Der ist direkt in der Ecke. Fahre ich trotzdem hin, weil ich bin so verschmutzt. Ah! Ah! Ah! Hier, da hat mich da eben den Einkaufswagen abgezogen, der Typ. Das Auto fährt so scheiße. Siehst du, ich kann nur so einen Einkaufswagen kaufen. Alter, was bist du für einer? Der spricht mich nicht an. Die sind alle irgendwie auf Drogen. Der hat mich davon abgezogen. Ich bin zu dreckig im Auto zu. Nee das, nee, das bin ich nicht. Guck mal, da unten ist noch so ein kleiner Laden. Das noch so... Warte mal. Oh mein Gott. Moment. <lacht> oh, das war knapp. Das war knapp. Oh, da gibt es auch nur Regale, ne? Was soll denn das hier? Get fit with Rage Fit? Was ist denn hier los? Regal? Kaufen. Wo bist du auf der Karte? Da unten bin ich. Hier. Der hat mich schon abgezogen. Da brauche ich nichts. Hier war ich auch schon der hat mich abgezogen. Hier habe ich mir jetzt ein Regal gekauft. So, Supermarket. Okay. Guten Tag, Knete her. Sitz, Platz. Geil, das wie ich mir vorher schon kaufen sollen So, jetzt kann ich auch noch mal eben noch was einkaufen No Apfel No Tee Tee kann ich mal und Speiseöl hole ich jetzt mal Tee Wo ist denn Tee? Tee, Tee, Tee, Tee, Tee Tee Bestellen Speiseöl Wie ist das hier eigentlich auf Englisch? Warum ist das nicht aufgefallen? dass es hier auf Englisch ist und hinten auf Deutsch. Apple, nee, das sind alles, das ist auch sortiert nach Warenarten, ne? Mm. Cooking Oil S und Cooking Oil L. So. No Zahnpasta. Tooth, Tuf, Tooth Tuf irgendwas, Tooth-Zeug. Tuf Tooth-Zeug. Tuf Spray Detergent ist das doch. Das ist Tufzeug. So. Kannst du in deinem Haus auch Dinge nur fürs Haus bestellen? Hm. Das ist eine gute Sache. Warte mal. Hier müsste doch eigentlich irgendwo mein Einkaufswagen stehen, oder? Den könnte ich hier super gut brauchen. Jetzt habe ich das schon wieder. Waschpulver. Ja, aber ich das ist nur zum Verkaufen, das Waschpulver. No Milch. Dieses Denkliche ist so geil. No Milch. No Speiseöl. No. Oh, die ganze Waren noch einsortieren. Oh, das ist anstrengend, ey, das Trailer Life. Man, ist immer so schmutzig. Eigentlich spiele ich es gerade auch schwer, das Spiel, oder? Ich werde gleich krank und brauche irgendwie so Antibiotikum für 1000 Euro oder so. Das ist Tee, das ja. Komm, Schottendicht. Jeder hat diese Juice-Maschine benutzt. Na gut. So. Äh, Windeln, Waschmittel. Hier, Waschmittel. So, damit man es auch lesen kann, ne? Kann ich das auch selber nutzen? Nee, ich kann es nur greifen. Also ich kann es nicht nutzen. Aber Waschmittel ist ja auch. Eigentlich für die Waschmaschinen, ne? So. Schön mit dem Waschmittel. Jetzt mal, blöde Frage. Ich, ich frage ja gerne blöde Sachen, ja? Kann man sich mit Waschmittel theoretisch auch waschen? Oder ist das irgendwie zu ätzend für die Haus oder so? Für, für die Haut. Für die hausalter Alter. No Banane. Ja, ich brauche bald meine Obstauslage, ne? Oh guck mal, jetzt ist ein zweites Regal. Ja, Cash kommt rein. Ist ja super. No Speiseöl S. Nein! Hier ist Speiseöl S. Klar, ja, du kannst ja auch mit Motorenöl einölen. Das glaube ich wohl kaum. Herr Stephansmann. Ach, small und large ist das. Hier, das zu zum frittieren. Ich habe jetzt einige Let's Plays durchgesehen. Oh mein Gott, das ist aber lieb von dir. Und? Such mal eine Badewanne. Warum bist du heute so glücklich auf? Ich werde mit Motoröl eingerieben. Oh, ja. Oh, ja. So, die Kleinen kommen davor, damit man die auch noch mit einpackt, wenn man dann die Großen nehmen will. So, ein bisschen Tee hier rein, passt nur eins, zack. So, Windeln, Waschmittel, Tee. So, also ich musste Badewanne. Oh ja. oh. Frittierfett. Geil. Okay. Aber ich glaube, ich habe... Sie müssen sich reinigen. Okay. Wir ja, haben jetzt 20 Uhr. Ich fahre jetzt noch einmal nach Hause und morgen früh dann direkt... Ähm, morgen früh dann direkt... Äh, Badewanne. Speichern. Getan. 591 insgesamt. 141 collected. Ähm, wie kann ich denn da bezahlen? Nur bar, ne? Das heißt, ich werde nachher alles von meiner... Ja, das müsste eigentlich passen. Komm, fahr mal einmal nach Hause. Komm. No Gurke. Ja, ist ja gut. So. Ab nach Huss. Best Bürger So, dann fahren wir morgen. Eigentlich, glaube ich, glaub, ich gehe wohl dahin gehen. Obwohl, ich gehe dahin. Ich fahre bis hier vorne und dann gehe ich den Rest. Ja, das wäre auch was, ne? Also ich guck mal eben im Discord, wenn ich jetzt schlafen gehe, ob die was im Discord geschrieben haben. Aber du meinst eine Badewanne, aber hier eben in diesem Furniture-Shop, da war doch keine Badewanne zu kaufen, oder? Habe ich irgendwas übersehen in diesem Spiel? Also das ist jetzt das, was mich nervt. Sonst ohne Scheiß. Ist das gar nicht so schlecht? Klar sieht das crappy aus und so, Leute, aber... Oh, warte mal. In diesem Burgerladen vielleicht. Hallo, Sapsi! So, warte mal. Guck hier, hier ist einfach nichts. Ich kann nicht am Waschbecken eben mein Gesicht waschen. Ich bin einfach total verschmutzt. Sapsi, wir haben das Problem, ich bin total verschmutzt. Ja, Ich bin dreckig wie Sau und kann deswegen nicht mehr laufen. Und ich muss irgendwo was finden, wo ich halt, ja, mich sauber machen kann. Nutz im Haus mal den Laptop. Okay. Okay. Und so also ähnlich wie im Gartenschlauch. Kann ich auch nicht. Ich glaube, ich kann nicht in den Garten. So, Laptop. Platz. Nö. Nee. Sehe ich nur dasselbe. Aber jetzt das kann ich speichern hier. Aber ich geh mal ganz kurz Gartenschlauch gucken. Nee, raus kann ich auch nicht. Nee. Ich hoffe, der Laptop wird jetzt nicht geklaut. Nicht jeder, der rumläuft, ist äh, wie ein Penner, ist ein Penner. Vielleicht hat er auch zwei Töchter, und nur ein Bart. Ja. Ja. No Chips R. Was sind Chips R? Chips R und Chips O. So, ich darf mit nicht im Schmutz fahren. Mein Gott, diese Bremsen. Ja, der unsichtbare. gut. Das macht mich nicht aggressiv. Das ist alles gut. Das ist alles wunderbar. Sapsi, wie war dein Tag? Alles gut bei dir? Wie waren deine Ostertage? Allgemein, Leute, wir waren eure Ostertage. Habt ihr schon eure Eier gesucht? Die üblichen Standardsprüche zu Ostern? Ne, für Ostern Spaß hat, hat äh, äh, Weihnachten keinen Spaß mehr? Oder so? Kann ich einen Typ für euch fragen? Ey, Ding, wo ist hier... Ne, es ist nur so ein Schlägertyp. So, guck mal, hier ist Wohnzimmer. immer einmal vorbeigelaufen Warum Ist in diesem verfickten Haus Keine scheiß Badewanne drin Noch nicht mehr im Bett war da drin So, erst mal nach Hause Die Badewanne installieren, ja Und dann erstmal dick dusch baden gehen Und danke, Sabrina, dass du mir geholfen hast Ja, Dass es eine Badewanne ist und keine Dusche Oh, Leute Hattest du doch geschrieben, ja, aber dass das ist da hinten in der Ecke, hat mir keiner geschrieben. Ne, das hier war drin, die Küche war komplett drin, aber hier ist komplett leer. Hier oben ist auch kein Scheißhaus drin, gar nichts. Gott, ich bin nicht mehr verschmutzt. Ich kann wieder laufen. Leck mich doch am Sack. Ist das geil. Oh. Hast du es so geschrieben gehabt, Sofa? Äh, Chris. Dann tut es mir leid. Dann habe ich das erfolgreich ignoriert. Oh Gott, ich bin endlich wieder gebadet. Fühlt sich an wie bei der Bundeswehr. Ja, nach, äh, wie hieß das nochmal? mal? Nach dem Biwak. Ja? Endlich wieder gebadet, Leute. Ihr wisst gar nicht, was für ein geiles Gefühl das ist. Nach dem Biwak einfach baden zu gehen. Und jetzt können wir uns wieder schön um den Laden kümmern. Ja, erst erstmal kurz was snacken gehen vorne am Hotdog-Stand. Oh, meine größte Sorge ist weg. Jetzt kann ich hier richtig das Trader-Life leben. Hier snacken, dreimal snacken. Cash aus der Kasse holen, bevor der Typ sich wieder was einsteckt. Ja, Mann! 196 Dollar. Jetzt können wir auch schön alles wieder einräumen. Also jetzt bin ich... Leute, die ganzen Chips sind weg. So. Jetzt geht's richtig los. Du kannst... Äh, die kannst du auch so direkt in den Laden legen. Ey, die Bremsen sind sowas von schlimm. Was kann ich in den Laden legen? Guck mal, wie toll es ist. Ach mein Gott, ich bin so zufrieden. Hier ist noch wahre Waschmittel, Ein bisschen Waschmittel einsortieren. Da, guck mal, da. Zewa, Windel und Co. kann man in Pyramiden stapeln. Zewa, Windel und Co. Okay. Das probier ich gleich mit dem Windel mal. Brauche ich also gar nicht in das Scheißegal zu packen? Ich will jetzt so eine Windel. So eine Windelpyramide. Ja, Mann. Wow. Geil, direkt nochmal neue bestellen. Okay, den Tee mache ich aber jetzt mal hier rein. Obwohl, den kann man auch schön stapeln, ne? Also ich brauche diese scheiß Regale gar nicht. Das heißt, ich kann, ich kann mir eigentlich erstmal alles so durchbestellen an Reinigungsmitteln, oder? Kann ich die stapeln hier? Ja, nee, schade. Doch da. Cool! Dass man das mit dem Bugs-Report findet, geil. <lacht> ja, aber ich muss Nachschub kaufen, genau. Erstmal hier Cash wieder rausholen, zack auf meine Visa-Karte. Jetzt, Leute, jetzt macht das Spiel richtig Spaß und Sinn. Jetzt, wo wir wissen, wo die, wie die Grundlagen sind, wir nehmen die ganze Stadt, werden wir verfickt nochmal ausnehmen. Wir werden hier komplett jeden Cent aus jedem Portemonnaie rausholen. Uuh. So, 200 auf Bank und 300 auf Visa. Ach komm, die 97 machen wir auch noch auf Bank wir unsere Rechnung bezahlen können. So, no Marmelade. Jetzt fangen wir an zu verkaufen, oder? Jetzt fangen wir richtig an mit dem Spiel. Das war alles nur Aufwärmen. Jetzt geht's los. Die Leute beschweren sich keine Chips, eher keine Apfel-Bananen. No Sprühen. Bleichmittel S und Bleichmittel L. Das kam öfters. Bleichmittel kaufe ich jetzt erstmal. Bleach. Da. Bleach S. Bleach L. Oh. Mm. No, Thunfisch nochmal. Thunfischplätzchen. Tuna. Cookies. Tuna Cookies. Cookies. Cookies. Tuna. Chocolate Milk. Tuna. Cookies. Leute, jetzt macht das Spiel Sinn. Es macht alles einen Sinn. No sprühen. Was ist denn sprühen? No sprühen. Cleaning Spray. Getan. Schaut euch, hier so ein Einkaufskorb. Kann ich mit dem Auto hier reinfahren? Ich lasse es lieber. Oh, ich muss pinkeln. Marmelade, Äpfel, Birne. Okay. Marmelade, Äpfel... Äpfel, Birne. Ähm, Marmelade, Äpfel, Birne. Marmelade... Äpfel... Birne. Marmelade. Wo ist Marmelade? Marmelade, ne? Oder wie heißt, wie heißt das auf Englisch? Mar Marmelade? Marmelade? Oder? Da gibt es noch ein Wort für, ne? Jam! Alles getan. Schatz, du bist die beste Co-Helferin, die Co Geschäftsführerin. Du bist die Geschäftsführerin. Ich bin nur der Bob, der das hier so hin hinwirft. Geil. Leute, das Trader-Life ist das Beste-Life. Ich habe wirklich Leben möchte ich auch einzelne Handelsverkäufer jetzt werden. Einfach den ganzen Tag Sachen stapeln. Ist halt real. Reale wurde zerschlagen, es ist nicht real. So, kurz pissen gehen. Ah, wie viel kostet das Spiel, Sabrina, wenn du gerade eh schon ganz viel nachguckst? Wie viel kostet das Spiel? nur mal einschätzen können, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Von allem zwei hinstellen. Warum zwei? Boah, ich habe so viele Waren gekauft, die muss ich erstmal erst hier machen. Knapp 17... 17 Euro. Naja, die entwickeln das ja noch. Also, 17 Euro. Ob man 17 Euro direkt am Anfang dafür bezahlen sollte? Weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, die Windeln, die kommen hier raus. Die werden hier schön aufgebaut. So, Bleichmittel. Gucken, wie das, wie das, wie groß das ist. Kann ich das auch stapeln? Nee, ne? Das ist erstmal hier, wisst ihr, wenn so die neue Ladung reinkommt, was ist das Aktionsprodukt, ne? äh, wird dann gerade so ausgepackt. Und die ganzen Leute geiern schon rein wollen das kaufen. Ja, die kaufen auch vom Boden. Guck mal, guckt euch die an, die ka kaufen auch vom Boden, ey. Erbsenplätzchen Reinigungsspray. Reinigungsspray. Wollte gerade jemand kaufen. So. Ups. Ups. Was ist das ein Tufisch? Uiuiui. Aber ich glaube, das wird mit der Zeit richtig anstrengend. Thunfisch, Bleichmittel, Small. Du hörst ja auch nicht. Von allem zwei, also das meinst du, von allen zwei hinstellen. Ja. So, guck mal, ich stelle das da hin. Und stelle den Karton davor, dann weiß ich, das ist die Erbsen. So, Bleichmittel steht hier. So, zwei Stück da hinstellen, ne? So, die Plätzchen kommen hier hinten auf den Tisch. Boah, sind die groß? Zwei hinstellen, hast du gesagt, ne? So, dann haben wir Thunfisch, Äpfel und Marmelade. Ja, die hätte ich eigentlich gerne hier so drin, ne? Hier ist noch die Tiernahrung, so, Äpfel, dann kommt die Marmelade, geil, komm ich bin einmal dabei, einmal an Karton dran, dann kann man auch ein bisschen mehr, Thunfisch kommt dann daneben, ja dann stolpern die Kunden halt hier drüber, ist doch nicht so schlimm. Ja, und ich glaube, so geht's jetzt dann weiter, ne? Nachdem man weiß, wie man sich waschen kann. Carrot Jam, okay. Karottenmarmelade. Gibt's das? das doch grad stapeln. Hallo? Ah, liegt halt nicht vor. So. Wow! Ja, und ähm... Und sonst so? Mareike! Holst du schon mal raus die Sachen rein? Wir machen gleich Feierabend! Ich muss heute früher weg! Muss noch für meinen Mann Dinge tun. Weißt schon. <lacht> Knick, knack, snip, snap. Weißt du? Ja, ich weiß, das ist bei euch nicht mehr so. Aber bei uns. Ich muss früher weg, weißt du? Ein bisschen schwinken, schön machen. Ne, Wenn der Mann dann nachher von der richtigen Arbeit kommt. <lacht> okay. Nee, das habe ich, hab ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Es ist ja alles so fiktiv hier auch, ne? So. So. Stören zu. Da muss schnell pinkeln gehen. Wunderbar. Schaut euch meinen Laden an. Ist das nicht... Ist das nicht gebracht? Pracht? Ist das nicht wunderschön? Das ist... ...mein Trader Life, ja? Geil. Wie viel Cash haben wir gemacht? 414. Ich mal einzahlen gehen. Shampoo, Cola, Chips nachbestellen. Mach oh, ich auf die Visa alles drauf hier. 300. Die Bank. Bank zur Visa. Ja, auch 300. So. So. Shampoo, Cola, Chips, Waschpulver. Shampoo, Cola, Chips, Wasch Waschpulver. Ähm, Shampoo? Cola, Chips, Waschpulver. Bananen. Boah, krass, was du da alles merkst. Chips und Chips Air. So, perfekt. Haben wir auch schön reingekecht hier. Gehen wir nachher baden und wir essen hier noch eben was. Nee, komm, das räumen wir noch schnell ein. Ha! Und dann gehen wir schlafen. Zack, zack. Also ich würde das fast sogar auf Level mit Thief Simulator stellen, ganz ehrlich. Aber ich habe Thief Simulator, habt ihr mehr gefeiert, oder? Liebe Shetrinus. Was besser, Thief Simulator oder Trader Life Simulator? Also ich kann mir echt vorstellen, das nochmal zu spielen. Also eigentlich wollte ich ja jedes Game einmal so anzocken, aber wir können eine Abstimmung machen. Ich hoffe, wenn ich so drei, vier Spiele gespielt habe zu so Trash Games, ähm, dann machen wir eine Abstimmung, was ich davon weiterspielen werde. Ja, es wird schon eintönig, ne? Dieses ganze Einsortieren und so, das ist schon, das ist schon harte Arbeit, Leute. Das ist wie im echten Leben, ne? Das ist harte Arbeit. <lacht> also also ich weiß nicht, ob ich das Offstream spielen würde, ne aber es geht ja bei so Spielen, ihr müsst es mal so sehen, es geht bei so Spielen meistens ja um die Mechaniken die dahinter liegen, ne also es geht gar nicht darum ähm dass, dass es immer super schön aussieht oder dass es ähm, keine Ahnung super krass, viele Funktionen hat. Ja, nee, sagen wir mal Schönheit, ja. Ähm, sondern es geht um die Mechaniken in so ein Spiel. Also ich spiele meistens Spiele, um die Mechaniken rauszufinden und gucken, was, was cool ist, was Spaß macht. Und ähm, das Spiel hat einfach, ja, diese Verkaufsmechanik. Du musst halt Sachen kaufen. Und wenn ich es richtig machen würde, würde ich in diesen Laden reinfahren und mir die günstigsten Sachen nehmen und dann verkaufen. Ne? Ich mache so gesehen jetzt einen Easy-Mode. Und bestellen wir das ganze Zeug ja, ne? Aber wenn hier nachher so schöne Auslagen drin sind. Ja, das Problem bei so Trash-Spielen ist immer, die bringen was raus und das ist meistens ein Entwickler und der versucht dann Bugfixes zu machen bis zum Umfallen und da kommen einfach keine neuen Inhalte. Ne? Das ist meistens so ein Problem bei solchen Spielen. Jetzt, zu einem Waschmittel gibt es ein Shampoo gratis dazu. Kaufen Sie einen im äh, Jackpack Super Duper Mega Shop. Sex Shop wäre nice. <lacht> ja, okay. Oh, gibt es das Sex Shop Simulator? Beispiel, das darf ich gar nicht streamen dann, ne? Weil wegen Lärmbelästigung. Wie den ganzen Huyas, die gespamt werden dann. So, oben drauf. Hier machen wir die Kiste zu. Also ich glaube, nachher artet das bestimmt total in Arbeit aus, hier ja? Aber, ich sag mal so, für die Zeit jetzt und das Problem mit dem Duschen, was ich jetzt nicht sofort rausgefunden habe, dass man baden gehen muss und nicht duschen, äh, habe ich da schon einen kleinen, schmucken Laden, oder? Also ich finde schon... So, noch schnell einräumen und dann schnell schlafen gehen. Oh, ich muss ja noch zurückfahren, ne? Komm, den Rest mache ich morgen. Der Typ ist weg. Gute Nacht. Zack. Hotdog-Man, ist immer noch Hotdog verkaufen. Gibt es da eine Mod für? Ich weiß es nicht. Ich hab das Spiel selber äh, muss erstmal fertig gemacht werden, ey. war oh, nicht an. Hier stimmt ja noch so einiges nicht, wenn man das mal so sagen darf, ja? Aber ich habe jetzt eben ganz so im Discord gesehen, dass es da wohl auch bald Einkaufswagen geben soll und auch Menschen, die dann wirklich dann mit dem Einkaufswagen da, rum mit dem Einkaufswagen da rumgehen und sowas. Das, ne? Also, ja, für den Preis sollte es fertig sein. Also ich finde jetzt auch, 17 Euro, warum macht er das nicht für einen 10er? Also ein Zehner, 9,99 Euro, das kann auch jeder verkraften, oder? Hm? So, ich gehe jetzt mal unten speichern, laden hat schon wieder auf, sehr schön, mein Kassierer, der ist wirklich pünktlich und richtig gut. Ich spiel speichern. Und dann machen wir hier, machen wir, machen wir Ende mit dem Game jetzt. Machen wir Ende, ja? Hat No Wasser mit ohne gekauft. Ähm. Mal ein bisschen Musik an. Oh, ihr könnt alles sehen. Ihr könnt alles sehen! Getan. Getan. Also... Sex Shop Simulator habe ich jetzt nichts gefunden, also weiß ich äh, jetzt, was ich erstellen kann. <lacht> ja. ja, so, wenn du programmieren kannst, ich will ein Alpha-Tester, mach den Sex Shop Simulator und den streame ich dann bei, was ich weiß ich was, im Discord oder so für euch. Ja, Exclusive, exklusiv, exklusiv. Ähm, also klar, es ist voll das Trash-Game, ja. Absolut Trailer-Life Simulator ist, ist, ist ein Trash-Game. War da Die ganze Zeit die Fehlermeldung auf dem Penny-Reklame. Wie ich will eine Anzeige von dem bekommen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Trash-Game, aber es hat mir schon, also ich ehrlich sagen, es hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht, ja. Besonders weil es so ein bisschen trashig ist und äh, das mit dem Waren verkaufen finde ich eigentlich ganz cool. Und mit Sabrina, das war mega geil, dass du mir gesagt hast, was ich jetzt einkaufen muss und so. <lacht> Voll das koop game ja? Da ist da kein Co-op-Modus drin. Wir haben einfach Coop rausgemacht. Das war mega gut. Also ich kenne also, wenn wir nachher eine Umfrage machen, ja, ähm, die letzten drei oder vier Trash-Games, ja, äh, ähm, re, äh, re, wie heißt das, revisited? re, re, re, re ähm, nochmal nochmal visitiert, ja. Ähm, und wir machen eine Umfrage, was soll uns davon nochmal anschauen? Dann äh, hoffe ich, dass das oben stehen wird, Trade Life Simulator. Fand ich jetzt Rick Visite. Hallo! Hallo Kai, wie geht's dir? Wo bin ich denn hier gelandet? Bei Jackpack TV, der neue Werbesender für Penny. Ohne, dass ich von Penny irgendwas bekomme. Ne? Sternchen. Sternchen-Text. Ähm, die Requisite, genau. Ne, äh, den Review, re review re re re re, -Re, -Re, -Re, -Re, -Re. Das Re-Re-Re. Ja, wenn wir das re re, -Re machen. Da würde ich mir wünschen, nochmal das Spiel zu spielen, weil das war schon lustig. Vielleicht spiele ich es morgen.